ospizio per Nina Lago Bianco Der schöne Lago Bianco Markante abgeschliffene Felsen kurz vor dem Seeende. Abfahrt zu Alpgrün Aussichtsplatz. Die Alpgrün Bahnhof der Alpgrün Abfahrt nach Cavallia Ausweichstelle der Eingeleisigen Bahn cavallia Links zum Bahnhof Cavalier für eine Rast. Blick durch den Gletschergarten. Blick Richtung Cavaglia. Gletschermühlen Durch den Gletscher mit Steinen herausgemahlene Becken Weitere Gletschermühlen, die Unterführung unter Straße und Bahn führt zur Riedelstufe. Straße nach Poschiavo Am Anfang geht's etwas hinauf As fight downhill. Sobald man das Boschiavo-Tal sieht, spitz links in Schotterstraße. Abkürzung nach Poschiavo. Gerade weiter zur Hauptstraße im Ort und wieder über den schönen Boschiavo Fluss drehen. Bei einem Wäldchen den querenden Waldsingel nehmen. wie am Zufluss zum Buschiavos